Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops und dieses Mal habe ich sogar richtig gesagt, wow. Okay, hier kriege ich noch irgendwelche Collectibles wieder anscheinend, die ich bis jetzt nichts äh, nicht gesammelt habe. <lacht> Weil Collectibles ja auch so wichtig sind. Ja, wir kriegen das hin, kein Problem. Ich hoffe immer noch, man hört's nicht. Ich habe jetzt nicht geguckt, das hätte ich noch machen müssen. Wir brauchen Luftunterstützung bei diesem Scheiß. Mache ich Ende diese Folge, also wenn man es hört, tut es leid. Geht da hoch. Er mit dem Funkgerät. Sind Sie S.O.G.? Er mit dem Funkgerät, Junge. Viel Glück mit dem Scheiß. Texas, hier ist Sierra Oscar Golf Extra. Beschuss mit oberster Priorität auf mein Kommando. Hier hin, los. Absolut ineffektiv, aber ich wollte gucken, wie es aussieht. Nice. Bottom Feeder, M113. Bodenfütterer, na klar. Ja, lapp mal nach, komm bitte. Irgendwo hier. Bin ich in? eigentlich? Das sollte ein Liftschacht sein, denke ich mal. Aber voll dämlich, wenn ich jetzt unter dem Lift stehe. Dankeschön. Well, das war's dann mit dem Panzer. Weg hier. ich meine du kannst dir nach einfach sagen einen fetten panzer auf der straße und die schaffen das würde ich jetzt mal sagen ich glaube ich habe zu früh gerufen Ja, er hat's geschafft, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den. Also, ich meine, der trifft ja egal, was ich mache. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nur so eine Pseudo-Interaktion ist mit dem. So, du musst den rufen, dann erklärt er den Rest schon alleine. Ich bin tot zu weit nach vorne, weil ich gedacht habe, es klappt. Aber naja, Pech gehabt. hier Ciao. gut dass wir gleichzeitig das fenster springen können okay, ich muss außen rum weil deine eine waffe liegt jetzt dahin okay von wagen oh ich gehe wieder ins haus pseudo Haus. Ziel Tja, so viele einzelne Leute hocken denn da drin, dass sie alle nacheinander rauslaufen immer. Okay, ich geh wieder rein. Das Ziel ist so, ich mach mal hier den Zielstand dorthin. Lade nachdeckung geht. Er ist tot. Okay, es laggt. Gut. Sauer Regen. Ja, wir sehen die Trophäen im Spiel, sehe ich gerade. Okay, ja gehört auch dazu, die Trophäen halt, ne? Ich wollte die jetzt nicht ausblenden, weil ich in sie noch cool Trophäen <lacht> Ich ein einen Helikopter-Einsatz, habe ist da weg oder kriege ich keinen Helikopter-Einsatz mehr? So, das kann sein. Ja, okay, komm. Vielleicht ist das wirklich die, die Flagge, dann ist klar, wieso ich keinen Helikopter mehr kriege. Wir sind so richtig fett am Arsch gerade hier drin. Aber sind wir nicht? Denn wir sind ja schließlich der Held der Geschichte. Und das finde ich aber verdammt cool. Darf ich das mal kurz sagen? Vielleicht so. Ich finde es gerade verdammt cool, dass man hier auch sieht, wie die Opfer leiden dabei jetzt unten diesen Typen, der irgendwen verloren hat gerade jetzt durch diese Explosion. Und man kann ihn zwar erschießen, aber das wäre mega asozial, das macht man nicht. Nee, aber man sieht wirklich, wie er leidet, wie er probiert, den anderen noch wieder zu beleben. Ich konnte nicht glauben, dass ich auf hier in Waver befand. dass er der Überläufer war. Jetzt für Sie zurückgekommen, Mason. Reznov fahr zurück. Noch alles dran, mein Freund? Alles okay. Meisen. okay, Mona? Ich atme noch ja eben. Ich finde das voll cool. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass wir zivile Opfer sehen, die hier Probleme haben damit. Die leiden darunter. Das ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Man kann sie töten, das habe ich letztes Mal vorhin auch zu sehen gemacht, glaube ich sogar. Das war nicht extra, ich will nicht auf zivile Opfer schießen, Entschuldigung. Ähm, nee, aber man kann wirklich sehen, dass da nicht nur krieger rumlaufen. Das ist eigentlich echt cool gemacht. So, drei Sekunden. Auf Distanz gehen. Okay. Bereit, Gute Arbeit, mein Ich weiß, ich bin Killer. Jetzt können wir da rein wieder. Da, unsere Mitfahrgelegenheit. Ich bin nicht sicher. Es sind noch andere Führer unterwegs. Durchhalten. Erst holen wir die Verletzten. Ah, Verteidigung für die Evakuierung. Zone sicher ist Mason, leg Sprengladungen rund um die Zone. Für die Darf ich? Wie? Wenn ich Claymores habe, würde ich die gerne benutzen, aber da kommen sie. Hm. Sieht nicht so aus, als ob ich Claimers hätte oder sowas. Das okay, also ist jetzt wieder ein Arena-Kampf überleben. Was willst du denn von mir, du Arschloch? Muss halt auch sein, dass wir überleben auf dem Areal, wenn wir schon warten auf den zweiten Helikopter, ist da nicht gleich drauf geht. Nee, aber ich finde es echt cool gemacht und ich glaube, das haben die Alten nicht so gehabt, die Zivilisten, weil es halt vielleicht am Leistungstechnisch nicht drin lag. Aber ich finde es ist ein gutes Detail und wichtig, dass man das auch drin hat, wenn es schon realistisch sein sollte. Das war... Ich kann jetzt hier C4 hinschmeißen und irgendwann einfach... Job. Cool! Da bin ich irgendwie gestorben. Okay. Aber es ist gut zu wissen, das hätte ich von Anfang an machen können. Das wäre dann der Helikopter gewesen. Ich gehe einfach wieder runter. Kann ich so weit nach rüben? Nein, kann ich nicht. Okay. Ja, jetzt brauche ich C4. Jetzt brauchen wir das C4. Alles klar. Oder mein Granatwerfer, aber ich glaube, der reicht nicht. Ich habe noch einen Granataufsatz, aber ich glaube, der reicht wirklich nicht. Jetzt, wo wir das wissen, natürlich. E Machen wir hier ein bisschen C4-Party. Und dann lassen wir das mal verschwinden. Ich hoffe jetzt, ich habe die richtige Straße gefunden, aber ich glaube schon. Waffe. Haltet sie Hat nicht gereicht, fuck. Okay, man kann den wirklich. Ich dachte C4, C4 reicht, aber den kann ich. Hab ich noch was zum explodieren? Ja. Schnell Ich renn zum Boden, da müssen wir halt verteidigen. Ein richtiger Action Shot. Wow! auf seinem neuen Verbündeten Auf nannte es Nova 6 Dragovic? Was wissen Sie, über Dr. Clark? Wir wissen, dass Clark den Chemiker ist, der Nova 6 mitentwickelt hat. Höchstartig und selbstverliebt. Entartetes Mutterkind. In Kontakt, Jason, hat schon wohl nach Kaun geschickt, um Klar zu verwirren. Erinnern Sie sich. Wieso fragen Sie? Sie wissen doch schon alles. Nein, Wilson. Wir wissen nicht, was die Zahlen bedeuten. Von wo aus sie gesendet werden. Wieso fragen Sie nicht, Hatzen? Kaun war seine Mission. Er hat. Denn nicht, wenn ihr glaubt, eure Gewalt mit dem Segen der Regierung macht mir Angst, habt ihr keine Ahnung, wozu Dragovic fähig ist? Ich gewinne nichts, indem ich mit euch rede. Dann denken Sie daran, was Sie verlieren könnten. Sie geben uns, was wir wollen, und wir garantieren für Ihre Sicherheit. Ich bin doch schon ein toter Mann. Ich wurde über die ganze Welt gescheucht. Wenn Sie mich finden konnten, können die es auch. Die wissen alles, was Sie wissen. Und gleich sind Sie hier. Wieso? Dragovic mag keine Risiken. Ich habe nie mit ihm direkt verhandelt. Nur mit Steiner. Dem Deutschen. Worum ging es bei ihren Verhandlungen? Ich sollte helfen, flüchtige Verbindungen zu stabilisieren. Was für Verbindungen? Nova 6. Eine biochemische Waffe. Wir haben sie direkt zu mir geführt. Die runter? Oh, Jess Okay, ich. Eine Folter ist immer schön heftig und damit, kurz wegen Gier. Geht... Ich war nur was Sex ausgesetzt, alles klar, dann bleibe ich halt hier. Viel besser. Ich warte noch auf den einen da eigentlich. Ich wollte gerade noch in Ecken reinspringen, aber das hat mich schon erwischt. Naja. Ach du Scheiße, ich habe das komplett falsch... Ich dachte, hier sind wir wieder ausgesetzt. Was ich jetzt nicht ganz checke, wir sind ja dieser Alex, ich weiß nie wie der heißt. Irgendwas mit M. Ganz ehrlich, ich bin ganz kacke mit Namen, ich konnte mich nicht mehr merken. Aber Hudson konnte ich mir lustig also merken. Also, Mason, Mason war es, genau. Also, ähm, die haben ja Mason gefangen gehalten. Also, uns. Mason, uns, halt ja. Wie können wir dann jetzt also in der Erinnerung von... Katzen rumlaufen. Kann ich darüber springen? Ja, muss ich sogar. Vielleicht mit dem Sprinten? Ah ja, sie müssen sprinten und springen. Ja, danke Tipp, da wäre ich jetzt noch selber drauf gekommen beim zweiten Versuch. Wir noch ein bisschen auf und keine Pause. Müssen wir noch warten? Doch Pause? Helfen Sie mir. Ach so. In 0, nichts hier. Für einen Toten sind sie aber gut vorbereitet. Ich weiß zwar, dass mein Schicksal besiegelt ist, aber ich habe es nicht eilig, mich ihm zu ergeben. Na, wenn Sie meinen. Okay, die Spectre gefällt mir. Was ist das? Drei Schuss. Ähm... Ich glaube, das passt. Das passt. ist cool. Und die Spectre, die gefällt mir irgendwie. Und jetzt? Zurück. Hamas? Marschloch. Vielleicht in engen Räumen doch die Spaß rausnehmen noch. Weg. Wer ist tot? Nee. Die schlagen die Fenster rein. Weiter so. Ist sie nicht von Dragon's Breath? Hohlan. Linke Tür. Hm. Uh. Kontakt erledigt. Bestätigter Treffer. Aufs Dach! Wissen Sie wirklich, wo es hier lang geht? Hat mich Nö. Ich will nur gucken, dass uns keiner folgt gerade, so. Und los geht's. Wieso war ich denn vorhin ausgesetzt und jetzt nicht, nur weil ich noch draußen gehe? Ich check das nicht ganz mit diesem Gift. Gas. Wo sind die vorhin gezündet und jetzt ist sie schon wieder vorbei, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, irgendwas mit 6 Ich muss hier weg Dann rennen wir halt ja noch schneller kann ich jetzt wirklich nicht machen Dracovic macht sich viel mühe um sie zum schweigen zu bringen was haben sie uns verheimlicht ich habe ihn doch von Nova 6 erzählt. Wo ist Nova 6? Ist? Genau. Vietnam, Laos, Kambodscha? In seiner Heimat, dem Moral, Yamantau. Da finden Sie Steiner. Er trifft auf Vorbereitungen für Projekt Nova. Und Gemunke, Gerüchte, irgendetwas. Steiner und Radovic sprachen über... Zu mir hatte kein Bein zu mir, Ups. Sorry, die haben ein Team geschickt, das die Reste meiner Forschung stieg. Nein, danke, Dragovic. Aufräumen kann ich selber. Haben Sie genug Munition? Ein weiter Weg vor uns. Hier lang. Ich nehme jetzt mal keine Sniper. Ich glaube, der probiert mir ein bisschen Auto-Aim reinzudrücken, deswegen zieht das alles mit Controller nach rechts unten oder so, noch zum Gegner hin. Und das ist halt voll lame. Dankeschön, Jungs. Na, keine Ahnung wie viel wir suchen. Hm, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so nah ist. Mehr da runterkommen? habe ich das Gefühl. Und oh, wir sind verdammt hoch. Sind wir noch so hoch? Oh ja, wir sind verdammt hoch. Nein, die haben Fische. Aber ich finde es trotzdem komisch, dass wir es das Hudson spielen können. Entschuldigung. Ich glaube, das habe ich vorhin nicht ganz fertig gesagt. Äh, ja, wir sind Mason. Mason ist gefangen. Okay, jetzt habe ich es äh, Mason wurde gefangen gehalten. Und trotzdem spielen wir jetzt Hudson. Obwohl die ja nur Mason haben, soweit. Vielleicht haben sie auch Hudson, das kann sein. Und jetzt probieren sie in seinen Erinnerungen herumzufischen. Aber eigentlich dachte ich, sie haben nur uns. Waffen und Munition, nehmen Sie, was Sie brauchen! Nope. kommen! Ich brauche Deckung! Ich muss diese Tür öffnen! Ich brauche Deckung, während ich die Tür öffne! Das ging jetzt schnell. Ich wollte sprinten, ich schwör's, ich hab's gedrückt. Ja, lass ihn los. Bringt nichts mehr. Scheiße. Scheiße! Weg hier! Turnboot! Hier Drittei! Sofortige Evakuierung! Straßenebene, Turmtier, Südseite! Verschatten Red Eye sind unterwegs. Wir haben das Feuerwehr beobachtet. Ist das Sie gesichert? Negativ! Er Das war falsch. Na, na klar, mache ich alles noch mal. Sorry dafür. Okay, wir haben halt die ganze Animation noch mal. Das kann ich jetzt nichts für. Aber es ist ja voll kacke, dass der jetzt tot ist und wir. Mann, ich wollte es jetzt wissen. Ich will ja selber wissen, für was dieser Code gut ist, ne? Wahrscheinlich sind es die Abschaltcodes oder so oder irgendwelche. Ja, der ist immer arsch. Das sieht böse aus. Ja, würde ich ja gerne, dass mich. Danke. Einmal hier rüber. Und darüber jetzt. Und dann kann ich darüber, sobald die weg sind. Macht halt ein bisschen weh, aber ist halt jetzt so. Weil ich will ja weg. Und jetzt sind wir auf dem Gerüst. Und wir sind auf der Straße unten. Zu uns, okay. Ich komme nur, kein Stress. Klar okay. identifizierte Dragovic-Wissenschaftler. Er heißt Steiner. Wir gehen nach Russland. Berg Jamantau. Wow, auf nach Russland voll geil. Oh, ich hoffe, wir finden da endlich mehr raus. Wir kommen ja gut vor mit den Kapiteln, es sind nicht so ewig lange. Immerhin das. Wir wissen, dass Ihnen Jason Hudson erzählt hat, was Dr. Clark in Kowloon preisgab. Hudson sagte, Clark sei verrückt. Paranoid. Zahlen besessen klager Schuflova 6. Ein Nervengift, das den Körper in Sekundenstelle zerstört. Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic, führt in Vietnam Tests durch. Auch an eigenen Leuten. Ihm ist das gleich. Ich er berichtete, was sie getan hatten. Was das Mein Vater war Musiker in Stalingrad. Während der deutschen Besetzung füllte der Klang seiner Geige die Luft mit wundervoller Musik. Korsakow, Stasow. Er spielte viele Werke unserer Komponisten. Für meine Landsleute war das ein Symbol der Hoffnung. Für die Deutschen ein Symbol des Widerstandes. Seine Musik verfolgt mich noch heute. Die Deutschen schnitten ihm eines Nachts die Kehle durch, während er schlief. Mit Deutschen zu kollaborieren ist Verrat. Verrat an ganz Russland. Dragovic und Kravchenko war das aber gleichgültig. Sie waren nur auf ihre eigenen Vorteile und Pläne bedacht. Alles geladen, sie warten. Viktor, es wird Zeit. Ja, Dimitri, Zeit auch die letzten Reste des deutschen Militärs zu vernichten. Nieski, alles einpacken. es geht los. Die Männer und ich hatten während der schlimmsten Winter an der Ostfront gekämpft. An Kälte waren wir gewöhnt. Aber auch heute noch gefriert mir das Blut in den Adern, wenn ich an diesen Tag zurückdenke. Weit. Weit weg von zu Hause. Okay, ich würde gerne die Folge beenden. Ich habe jetzt halt noch kurz reden lassen, sorry deswegen, aber ich denke, es ist okay. Also, ich beende die Folge, äh, mache ganz kurz eine Pause, weil ich Hunger habe. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Kapitel denn eigentlich schon gespielt sind. Das mache ich am Anfang der nächsten Folge, also wenn ihr das sehen wollt. Wobei, wir können das jetzt kurz machen. Dann sehen wir, wie weit wir etwa noch wir sind am Anfang des Levels, also resetten wäre nicht so schlimm jetzt dann, falls es nochmal anfangen würde mit dem Dialog, aber das ist okay. Wir haben hier das Intro kurz, das sehe ich jedes Mal, wenn ich das Spiel starte. Und wir sollten ja eigentlich Kapitelauswahl machen können. Mission 2 hier. Projekt Nova. Wir haben schon 2, 4, 6, 8 und offensichtlich noch 7. Also die Hälfte haben wir geschafft schon. Beziehungsweise, wir sind jetzt kurz vor der Hälfte, weil wir das, das achte Kapitel erst anfangen. Das machen wir dann vielleicht noch. Voll cool, unten im Bildschirm sehe ich meine Menüwahl. Naja, also... Ups, so weit wollte ich nicht. Das heißt, ich beende jetzt mal und nächste Folge geht es dann weiter in dieser Eislandschaft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist auch Alice Pop, mit Zucker. Cheerio! Ja, quatsch du nur weiter im Hintergrund. Vielleicht, wenn wir den Code nochmal haben. Irgendwie kriege ich vielleicht den Code noch. Dann können wir... Moment, ich bin gleich weg. Wie ging das nochmal? Doch so. Los, geht auf. Irgendwie so ging das doch. So. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, vielleicht, wenn ich den Code habe... Ich muss mal gucken, ob ich den Code noch im Intro oder so finde vielleicht. Dann kann ich den hier vielleicht eingeben. Ich finde es noch raus, was man hier machen kann. Vielleicht geht ja sowas hier. Okay. Ja gut, also dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!